Ich habe mich vor allem für den Lehrberuf entschieden, weil mich Autos einfach immer sehr interessiert haben und weil ich etwas Handwerkliches arbeiten wollte. Ich habe in, einer, in einem früheren Betrieb, und ich arbeiten durfte, einen äh, Flüchtling gehabt, im 2000. Der bei uns als karosserie angefangen hat. Durch Weiterbildung und Entwicklung heute Karosserie-Chef in einer der grössten Karosserien in der Schweiz. Ich habe Mitarbeiter, die heute hier bei uns im Haus als Verkaufsleiter aktiv sind. Ja, die Branche bietet absolut eine grosse Zukunft, wenn man das möchte. An unserer Garage finde ich speziell, dass wir ein sehr junges Team haben. Alles verschiedene Charaktere und sehr modern und gross sind. Im Team haben wir sehr gut untereinander, auch lustig, aber wir wissen, wenn wir fokussiert sind. Ich denke, die Veränderung spürt man schon länger. Mit Elektroauto oder Hybridfahrzeugen kommt eine neue Technik dazu, interessante Technik. Das geht auch in der Lehre wird das schon mit einbezogen. Also auch schon Lehrlinge denn. daran arbeiten. Und ja, man hat dann nie ausgelöst. Es kommt immer wieder neues Zeug dazu, moderne Zeug. Ja. Warum sollte ein Lernende bei uns oder ein Lernender die Lehre absolvieren? Wir haben die Leidenschaft für das Automobil bei uns. Und wenn die Person das auch mitbringt, einen Herzschlag für das Auto, dann ist sie bei uns genau im richtigen